Ähm, ja, hallo, ich bin ähm, von Fridays for Future hier. Wir hatten auch vorgestern eine Kundgebung und wir sollten nicht vergessen, dass alle Kämpfe für Gerechtigkeit zusammenhängen. Heute stehen wir hier gemeinsam in Solidarität und viele von uns stehen eben in Solidarität mit Menschen in Ukraine und kämpfen, wie ich, keinen eigenen Kampf, sondern in Solidarität mit Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Wir sollten aber nicht vergessen auch wenn es oft so berichtet wird, dass es seit 1945 mehrere Kriege in Europa gab. Es gab nicht jahrzehntelangen Frieden. Es gab Völkermorde und Kriege in Georgien, Bosnien, Kosovo, Moldawien und anderen Ländern. Und diese Kriege wurden auch häufig ignoriert oder sogar von Deutschland mit angefeuert. Auch der Krieg in Ukraine hat nicht erst letzte Woche begonnen, sondern dauert schon seit 2014 an. Seit acht Jahren leiden die Menschen dort also schon unter Putins Regime. Auch bisher hat es deswegen an Solidarität gefehlt, auch von mir. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir nicht ignorieren, dass es schon sehr lange diese Gewalt und Ungerechtigkeit gibt. Es wurde eben schon erwähnt, aber wir müssen auch, Berücksichtigen, dass Putin nicht für ganz Russland steht, sondern dass Putins Regime ein diktatorisches und imperialistisches ist, das von vielen Menschen in Russland nicht unterstützt wird. Es gibt viele Proteste in Russland und die Menschen werden festgenommen, weil sie sich Putin widersetzen. Deshalb gilt meine und ich hoffe auch unsere Solidarität auch den Menschen in Belarus und Russland, die sich Putin widersetzen. Bei den Sanktionen gegen Russland sollten wir berücksichtigen, dass das viel die russische Bevölkerung trifft, die eben nichts dafür kann. Wir müssen deshalb auch solidarisch mit den Menschen stehen, die von diesen Sanktionen die Sanktionen sind wichtig, aber sie treffen eben auch Menschen, und von den betroffenen Menschen, äh, mit den betroffenen Menschen stehen wir auch solidarisch. Die Sanktionen, die jetzt auferlegt werden, müssen vor allem Putin treffen. Und ich denke, ein wichtiges Thema dabei sind fossile Energien. 55% des Gases, 34% des Öls und 50% der Steinkohle in Deutschland werden aus Russland importiert. Damit geht mehr als die Hälfte unserer Energiekosten nach Russland. Wir haben es schon lange gesagt, AktivistInnen und indigene Menschen weltweit haben es schon lange gesagt, fossile Energien sind keine Lösung und das gilt in Bezug auf die Klimakrise und Klimaungerechtigkeit, aber wir sehen auch hier, dass damit Machtmonopole einhergehen, die Kriege zum Teil erst in dieser Form ermöglichen. Diese Macht, die mit der Kontrolle über fossile Energien einhergeht, heizt Kriege an. Und jetzt kommt die deutsche ähm, Regierung auf die Idee, dass Nord Stream 2, die Gaspipeline durch die Ostsee, vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Ach, das ist ja eine Überraschung. Wir haben schon lange gesagt, dass Nord Stream 2 nicht umgesetzt werden darf. Es darf auch nicht wieder in Gang gesetzt werden, sollte sich die Lage in irgendeiner Weise beruhigen. Und das heißt auch nicht, dass jetzt deutsche Kohlekraftwerke länger laufen sollten. Das wird nämlich tatsächlich in Erwägung gezogen. Oder dass jetzt Fracking-Gas aus den USA importiert werden sollte. Wir stellen uns auch gegen den Import von fracking -Gas und damit gegen den Ausbau von Gashäfen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Wir stellen uns gegen alle fossilen Energien. Gegen Nord Stream 2, gegen Kohlekraft. Und für eine global gerechte Energiewende. Denn an der Energiewende hängt auch mit Frieden zusammen. Und das sehen wir auch beim Thema Atom. Die russische Regierung hat das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl unter Kontrolle genommen und droht mit Atomwaffen. Das ist ein immenses Risiko für die ganze Welt. Klimagerechtigkeit ist mit diesem Krieg eng verbunden. Wir brauchen langfristig eine Welt, nicht nur ohne fossile Energien, das ist, denke ich, klar, sondern auch ohne Militär. Denn Militär ist ein staatliches Gewaltmonopol. Ein Bettrüsten gab es schon im Kalten Krieg. Und es verschärft die Fronten und konzentriert die Macht bei den staatlichen Oberhäuptern. Und letztlich tötet jede Waffe Menschen. Deutsche Waffen haben in den vergangenen Jahrzehnten Menschen in Jemen, Ägypten und anderen Ländern getötet. Natürlich ist das schwierig, solange es Diktatoren wie Putin gibt, die ihre Macht imperial ausweiten wollen und das mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Ich weiß, es gibt keine einfachen Lösungen und eine rein pazifistische Haltung ist in dieser konkreten Situation schwierig. Trotzdem brauchen wir eine differenzierte antimilitaristische Haltung, wenn wir für Frieden einstehen wollen. Wir dürfen Aufrüstung, auch wie sie jetzt für Deutschland geplant ist, nicht bedingungslos bejahen, auch nicht bei vermeintlich friedensfördernden Ländern. Wir müssen auch kritisch gegenüber der NATO stehen, die ein Militärbündnis von hauptsächlich mächtigen Ländern des globalen Nordens darstellt, die damit auch ihre Macht sichern können. Wir brauchen Deeskalation statt Kriegspolitik, Abrüstung statt Aufrüstung, weil der Krieg auch ein Emissionstreiber ist, der wiederum Klimaungerechtigkeit verursacht. Alles hängt zusammen. Ein weiterer Punkt ist der Rassismus, der einhergeht mit der Berichterstattung und der Politik in dieser Situation. An der Grenze zu Polen wurden Schwarze und People of Color aus der Ukraine abgewiesen. Ukrainerinnen dürfen zurzeit kostenlos mit der Bahn nach Deutschland einreisen und alle Politikerinnen, auch zum Beispiel Jens Böter von der CDU hier in Lüneburg, unterstützen jetzt die sofortige und unkomplizierte Aufnahme von Flüchtenden aus Ukraine. Ich denke, das unterstützen wir alle zu 100 Prozent. diesen Menschen muss sofortiger Schutz gewährt werden und sie müssen alle Sicherheit bekommen. frage ich mich, wo war diese Solidarität in den letzten Jahrzehnten gegenüber Fliehenden aus allen Menschen äh, aus anderen Ländern? Wieso gab es so viel Gegenwind? Zum Beispiel bei der Förderung der Seebrücke Lüneburg zum sicheren Hafen zu erklären. Geflüchtete aus anderen Ländern durften nie kostenlos mit dem Zug nach Deutschland und legal einreisen. Weiterhin sterben Menschen an den EU-Ausgrenzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird unterteilt in gute und schlechte Geflüchtete. Diese Rhetorik ist sehr problematisch und rassistisch. Insgesamt ist die Rhetorik oft sehr eurozentrisch. Von wegen, das ist nicht weit weg, das ist direkt vor unserer Haustür oder das sind zivilisierte Gebiete. Diese Rhetorik manifestiert neokoloniales und rassistisches Gedankengut und wir dürfen das so nicht akzeptieren. Die Solidarität, die wir jetzt Menschen aus Ukraine richtigerweise entgegenbringen, darf nicht sich auf Europa und weiße Menschen begrenzen, sondern muss allen Menschen bedingungslos gelten. Kein Mensch ist illegal. Alle Grenzen nach Europa müssen geöffnet werden für alle Menschen gegen nationalen Grenzschutz und gegen rassistische Abschottungspolitik. Denn Kriege sind auch in anderen Regionen, wie in Afghanistan, Gaza, Jemen, Syrien, Irak, Nigeria, Somalia, Südsudan, Kongo, Pakistan, Libyen, Kurdistan, Philippinen und viele weitere Länder. Es heißt nicht, dass wir die Ukraine weniger beachten sollten oder ihr weniger Solidarität zusprechen sollten, sondern dass wir diese Solidarität eben allen Menschen entgegenbringen müssen und Menschen aus allen Kriegssituationen unterstützen müssen. sein. Wir fordern ein Ende von Krieg und Gewalt, weltweit. Wir brauchen grenzenlose Solidarität und stehen mit grenzenlosen Kämpfen. Wir stehen Seite an Seite und fordern eine gerechte Welt ein, die friedlich ist. Putin muss sein Militär aus Ukraine zurückziehen und Putin darf nicht weiterhin so eine Macht haben. Putin muss gehen. Kein Wettrüsten geben. Die Eskalation muss gebannt werden. Für eine Sicherheit für alle Menschen. Die EU muss ihrer Verantwortung für alle von Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit betroffenen Menschen gerecht werden und Schutz bieten mit unkomplizierter Aufnahme. Die EU und Deutschland müssen aus allen fossilen Energien sofort aussteigen. Ich bin sehr froh, dass so viele Menschen heute hier sind, ähm, da ich nicht selbst betroffen bin, ähm, weil ich Deutsche bin, stehe ich trotzdem hier solidarisch und bin sehr dankbar für die Redezeit. Ich glaube, gerade ist eine sehr große Hilfsbereitschaft. Und ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass gerade Transmenschen, insbesondere Transfrauen, sehr stark diskriminiert werden in Ukraine und an den Grenzen. Transfrauen können häufig nicht ausreisen, weil in ihrem Pass noch ihr männlicher Geschlechtseintrag steht und Männer zwischen 18 und 60 nicht aus Ukraine ausreisen dürfen. Deshalb gilt meine Solidarität insbesondere mit Transfrauen in der Ukraine. Wenn Sie also Geld spenden möchten, dann können Sie zum Beispiel auch für Bündnisse spenden, die Transfrauen unterstützen. Einfach ähm, im Internet recherchieren, Transfrauen Ukraine unterstützen oder Transmenschen Ukraine spenden. Und auch an Menschen in ähm, anderen Kriegsgebieten oder für schwarze Menschen und People of Color, in, die aus Ukraine ausreisen wollen, kann man auch spenden. Da die Klimagerechtigkeit eng mit Frieden zusammenhängt, möchte ich auch gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir in knapp drei Wochen am 25.3. hier auf dem Marktplatz unseren globalen Klimastreik haben, wo wir auch natürlich auch für Frieden kämpfen und für Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. Deshalb freue ich mich, wenn Sie da auch alle kommen um 12 Uhr hier auf dem Marktplatz am 25.3. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.